Hallo und herzlich willkommen! Wenn du heute bis zum Ende dabei bleibst, wirst du zehn neue Wörter zu dem Thema Körperpflege lernen. Also, fangen wir sofort an. Das erste Wort, auftragen. Das bedeutet etwas auf etwas streichen. Zum Beispiel eine Salbe oder eine Creme. Ich kann zum Beispiel sagen, ich trage jeden Morgen die Gesichtscreme auf. Das zweite Wort, tupfen. Ähm, tupfen bedeutet etwas mehr ähm, durch mehrmaliges, leichtes Berühren entfernen oder auftragen. Zum Beispiel in den Puder tupfen und auf dem Gesicht auftragen. Das dritte Wort, zupfen. Also zupfen bedeutet vorsichtig mit einem schnellen äh, Ruck an etwas ziehen. Ähm, wir nutzen das zum Beispiel, ähm, um zu sagen, ähm, mit einer Pinzette die Augenbrauen zupfen. 4. Tuschen. Das, ähm, was im Kontext von Körperpflege ist, ist normalerweise mit dem tuschen. Also tuschen bedeutet, miteinander Farbe malen. Also in dem Kontext, äh, Wimperntuschen bedeutet mit, zum Beispiel eine Mascara, ähm, Mascara. Ein, ähm, auftragen, ähm, weil das ist auch eine Farbe. Also wir farben sozusagen unsere Wimpern damit. Fünf. Rasieren, natürlich den Bart zum Beispiel rasieren. Also das bedeutet die äh, die Barthaare mit einem Rasiermesser oder Rasierapparat ähm, abschneiden. Also an der Oberfläche der Hab Haut abschneiden natürlich. Ähm, dann kommt sechs kämmen. Also wir sagen normalerweise die Haare kämmen mit einem Kamm. Das bedeutet also unsere Haare mit einem Kamm ordentlich glätten. 7 farben also die haare zum beispiel das ist schon klar also wir ändern äh, die farbe unserer haare zum beispiel mit äh, mit einem produkt mit einer farbe und dann farben wir äh, oder lassen wir das ähm, im frisursalon für uns gemacht ist ähm, ein einseifen. also wenn wir uns duschen oder baden ähm, wir können uns mit einer Seife einreiben, also das bedeutet ein Seifen. Wir reiben uns äh, mit einer Seife ein und dann kommt Neun ausspülen oder mit dem Wasser aus, ähm, auswaschen. Nasenbohren. Nasenbohren. Äh, darunter versteht man äh, das Einführen eines Fingers in der Nase, um ein fremden Körper oder abgetrocknetes Nasensekret zu entfernen. Also für manche, manche Leute, das gehört auch zu Körperpflege. Wenn du jetzt den Wortschatz für 10 neue Wörter im körperpflege verbreitet hast, Like und Abo-Button anklicken, Kommentar schreiben und bis nächstes Mal.